was würdest du denn sagen, was, was wäre denn wichtig, worauf sollten die Leute achten in ihrem Studium, bei der Auswahl, aber auch entlang ihres Studiums sozusagen? Was ja. sind denn Sachen, die für euch als Unternehmen unwahrscheinlich wichtig sind? Also ich glaube, als erstes äh, darf man auch bei der, bei der Wahl des Studiums äh, nicht so verkrampft sein. Ja, es ist ein Einstieg.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 Diesen Clip werde ich an die Stelle in meine Vorlesung einbauen, wo ich den Leuten sage, lauft nicht mit Scheuklappen auf die 210 Credit Points zu, damit ihr das möglichst schnell erledigt habt. Ja. Vielleicht solltet ihr auch, euch mal auch überlegen, ob ihr wirklich äh, immer noch wie mit 10 und mit 12 und mit 14 Jahren auf dem gleichen Fußballplatz steht, genau. öffnet euch für neue Dinge ja. und äh, dann und engagiert euch. Ja? Also das ist eben auch wichtig, nutzt dieses studentische Leben und ja, wir werden versuchen wirklich daran, auch als Fakultät auch aktiv mitzuarbeiten, dass das studentische Leben wieder ins Fliegen kommt, das natürlich jetzt mit Corona auch Absolut. ziemlich abgewürgt worden ist.